Herzlich willkommen zum Smart entwickeln Podcast, heute mit einer Antwort auf Rückmeldung auf die letzte Episode und zwar mit der Frage, wie schafft man denn Unternehmenserfolg trotz unwirtschaftlicher Entwicklungsprojekte? Wie gesagt, es kam die Rückmeldung, dass es doch nicht so vernünftig sei, Projekte, die unwirtschaftlich sind, nicht einzustellen und weiterzumachen. Das sei ein schlechter Rat, denn schließlich. Wenn man ein schlechtes Projekt nach dem anderen macht, dann zieht es irgendwann die Firma runter. Dem stimme ich zu, mit einer kleinen Änderung. Wenn man ein schlechtes Projekt nach dem anderen macht, dann hat das ein Muster und dann hat man sich daran gewöhnt und dann zieht man die Firma nicht runter, sondern dann ist die Firma schon da, wo man sie nicht haben will. Und das, was man sich bei der Projektplanung erträubt, an Verbesserung, erlöst man routiniert nicht. Und ich wollte auf die Rückmeldung hin eine kleine Episode machen, weil ich das noch mal ein bisschen auswalzen wollte. Also das Projekt abzubrechen, nachdem die Fehler gemacht worden sind, das macht für mich keinen Sinn. Wir können keine Entscheidung auf die Vergangenheit machen. Wir können nicht uns in die Zeitmaschine setzen und zurückfahren und entscheiden, dass wir das Projekt dann doch lieber nicht gemacht hätten, sondern wir können nur von hier an in die Zukunft entscheiden. Wir können nur sagen, was müssen wir jetzt noch investieren? Was kriegen wir am Ende raus? 15% Restinvest, 100% Gesamtnutzen. Das war das, was damals rauskam. Also eigentlich ein guter Deal. Und ich bleibe dabei, solche Projekte sollten Sie weitermachen. Andere Beispiele wie der Berliner Flughafen oder der Stuttgarter Bahnhof, wo wenn Sie Stand heute nach vorne gucken und feststellen, uiuiui, da müssen wir aber noch eine Menge Geld investieren, um den Nutzen rauszuholen, da kann die Abwägung anders aussehen. Also wenn Sie tatsächlich feststellen, Sie müssten jetzt viel mehr Geld ausgeben, als Sie nachher erlösen können und Sie haben jetzt keinen positiven Return on Invest, Sie haben jetzt keine gute Nutzung Ihrer Engpass-Ressource, dann machen Sie die Projekte nicht, dann stellen Sie die ein. Aber das ist bei fortgeschrittenen Projekten, die zwar ein bisschen aus dem Ruder laufen, aber halbwegs auf Kurs sind, selten. Aber gehen wir das doch nochmal im Detail durch. Projekt ist letztendlich nicht anderes als eine kleine Scheibe aus Ihrem Unternehmen. Also gerade Produktentwicklungsprojekte stellen ja eine kleine Scheibe von Ihrem zukünftigen Unternehmen dar. Sie entwickeln ein neues Produkt und dieses Produkt soll Umsätze erlösen, Gewinne erwirtschaften, macht eine bestimmte Marge, braucht bestimmte Ressourcen, um, um, damit Sie das Produkt fertigen können und so weiter. Das heißt, jedes Produktentwicklungsprojekt heute ist eine kleine Scheibe aus Ihrer Firma von morgen und übermorgen. Und wenn Sie so denken und nach einiger Zeit, dann haben Sie nur noch neue Produkte, die Sie verkaufen und dann ist das tatsächlich wortwörtlich wahr. Ne? Dann sind die Entwicklungsprojekte heute Ihre Firma von morgen. Du bist, was du ist, sagt man auf den Menschen bezogen. Und genau das ist der Grund, warum mir Produktentwicklung so wichtig ist, weil Sie wortwörtlich die Bausteine aufeinandersetzen, um Ihre Firma in der Zukunft zu bauen. Nun, zurück zur ursprünglichen Frage. Was passiert denn, wenn Sie ein Projekt einstampfen? Ja, die bisher aufgelaufenen Projektkosten werden abgeschrieben. Sie haben Geld verbraucht. Sie haben Personal belegt. Sie haben den Engpass blockiert. Sie haben viel Aufwand getrieben und keinen Output. Keine neuen Produkte. Keine neuen Umsätze. Keine neuen Gewinne. Keine anderen Margen. Kurz, Sie haben Ihre Firma überhaupt nicht vorangebracht. Sie haben nur Geld und Ressourcen gekostet. Und dazu kommt noch, dass Sie sich jetzt weiter auf die alten Produkte stützen und die alten Produkte, ja, mit jedem Jahr weniger konkurrenzfähig werden und langsam im Volumen und in den Umsätzen, in den Gewinnen, in den Margen abnehmen. Die Firma entwickelt sich nicht nur weiter, wenn Sie ein Projekt platzen lassen, sie macht auch Rückschritte. Schleichend. Aber es geht bergab. Das heißt, dieser Spruch, man kann doch nicht gutem Geld schlechtes hinterherwerfen, der passt an der Stelle nicht. Sie haben schlechtes Geld ausgegeben. Schlechtes Geld, warum? Weil Sie investiert haben und wenn Sie jetzt abbrechen, haben Sie nichts für dieses Geld bekommen. Das ist für mich der Inbegriff von schlechtem Geld. Sie haben jetzt die Wahl, gutes Geld auszugeben. Ja, den Rest der Aufwendung noch tatsächlich zu machen, um dann den gesamten Projektnutzen einzufahren. Das heißt, eigentlich dreht sich der Spruch um. Ne? Sie müssten jetzt sagen, Sie wollen gutes Geld dem Schlechten hinterherwerfen, um wenigstens den Nutzen dann noch zu kriegen. Geht. Aber der Punkt ist halt der, Sie können immer nur heute entscheiden, Sie haben keine Zeitmaschine, Sie können nicht zurückfahren. Das heißt, das schlechte Geld, was Sie ausgegeben haben, die Fehler der Vergangenheit, können Sie nicht Ungeschehen machen. Sie können nur heute die Entscheidung fällen, mache ich weiter oder nicht. Und was heißt das denn, wenn Sie sagen, ja, lieber ein, ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende, wenn Sie tatsächlich so ein völlig entgleistes Projekt haben und das auch unter den von mir beschriebenen Aspekten Sinn machen würde, das Projekt einzustampfen, was passiert denn dann? Nun, stellen Sie sich vor, Sie haben vier Projekte und eins davon wird eingestampft. Sie entwickeln also produktiv nur noch, mit 75% ihrer Geschwindigkeit. Ne? 25% der Ressourcen haben sie zwar in ein Projekt investiert, aber sie haben das Projekt nie zu Ende und nie zum Nutzen geführt. Deswegen haben sie die 25% Ressourcen einfach weggeschmissen. Das heißt, sie sind jetzt nur noch mit 75% ihrer Weiterentwicklung, auch ihrer Unternehmensweiterentwicklung unterwegs. Und da ist für mich die Frage, reicht das, um die Konkurrenz abzuhängen? Oder viel schlimmer, reicht es überhaupt noch, um Mitzuhalten. Meiner Meinung nach haben Unternehmen nichts zu verschenken. Das heißt, ein Projekt einzustampfen und hinzunehmen, dass sie erhebliche Ressourcen investiert haben und diese keinem Nutzen zuführen, ist so ziemlich der Worst Case, den sie haben können. Das gilt es früher abzufangen. Wie macht man es besser? Nun, für mich ist die Lösung nicht ein Projekt, schlecht werden zu lassen und dann zu stoppen, sondern die Lösung muss definitiv daran liegen, gute Projekte aufzulegen, die nachher zu guten Produkten führen und diese aufgelegten Projekte auch zum Erfolg zu führen. Zwei Elemente, ne? was, was sind gute Projekte erstmal? Zwei Dinge sind da wiederum drin. Erstens die Frage, wie sieht denn das Geschäft aus, das Sie mit diesem neuen Produkt machen wollen? Welche Umsatzerwartung knüpfen Sie an das Produkt? Welche Marge? Welche Marktposition? Wie sieht es mit der Zukunftsfähigkeit aus? Ganz generell die Wirtschaftlichkeit des Produktes, weil das die Frage beantwortet, wie sich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens verbessert. Das ist der eine Aspekt von Gute-Projekte. Der zweite, wenn Sie sich den Gewinn anschauen, den Sie jetzt mehr machen wollen, wie viel müssen Sie dafür an Entwicklungsaufwand investieren? Sprich, nicht die Wirtschaftlichkeit des Produktes, sondern jetzt die Wirtschaftlichkeit des Projektes. Wie viel Entwicklungsbudget investiere ich, um dieses neue Produkt zu bekommen? So sehen es die Betriebswirtschaftler. Ne? Geld rein, Geld raus, Neudeutsch, Return on Invest. Da gibt es einen kleinen Haken. Habe ich ja auch schon mal erzählt. Der Engpass bestimmt ihren Durchsatz durch ihr System. Engpasstheorie. Irgendwo in ihrem System gibt es einen, einen Schritt, der begrenzt wie viel Sie machen können. Es gibt in Ihrem System eine Funktion oder irgendwas, was Ihren Durchsatz begrenzt. Es kann sein, dass Sie ein sehr begrenztes Entwicklungsbudget haben. Dann müssten Sie sehr sauber überlegen, was Sie mit dem Geld anfangen. Es kann sein, dass Sie eine Abteilung haben, die für Sie der Engpass ist, zum Beispiel eine Konstruktion, bei mir immer wieder gerne im Podcast genommen. Dann müssten Sie sehr bewusst darauf aufpassen, wofür Sie die Ressourcen dieser Abteilung einsetzen und da strategisch schlau sein. Ich weiß, warum Betriebswirtschaftler gerne Geld rein, Geld raus mit dem Return on Invest rechnen. Heutzutage ist Geld so billig geworden und wenn Sie wirklich gute Entscheidungen fällen müssen, dann müssen Sie sich angucken, was ist denn der Engpass, was ist denn der begrenzende Faktor in Ihrem System und wie kriege ich aus diesem Engpass den maximalen Nutzen raus. Das ist dann der Nenner an Ihrer Betrachtung. Also wie viel Nutzen bringt ein Entwicklungsprojekt pro Ressourcenverbrauch am Engpass? Das kann sein pro Stunde Konstrukteur, das kann natürlich sein pro investiert im Euro, aber zurzeit denken mir viele Leute zu sehr direkt, Geld rein, Geld raus. Meistens liegt der Engpass woanders. Und dann gibt es ganz klar die Frage, wie ist denn Ihr Projekt zugeschnitten? Nun, es gibt so, so klassische Projektentwürfe, so, so muss das Produkt aussehen. Was ich selten sehe, sind, dass da, zu diesem Projektentwurf Alternativen gemacht werden. Das Projekt in groß, das Projekt in klein, das Projekt in schnell, das Projekt in langsam. Ne, grundsätzlich die die gleiche Maschine, die gleiche Aufgabe, aber mit unterschiedlichen Abstufungen in wie viel neuer Content kriegt denn die Maschine oder für welche verschiedenen Märkte genau muss denn die Maschine funktionieren, für welche für welche Parameter muss denn die Maschine genau funktionieren. Hier hilft uns Pareto tatsächlich, das ein bisschen auseinander zu und häufig ist es so, dass Projekte zu groß sind und dass sie nach Pareto, ne, mit 20% des Aufwands 80% des Nutzens kriegen könnten. Gucken Sie doch mal Ihre Projekte durch, wo die großen Hebel sind. Gucken Sie doch mal in Ihre Projekte, was Sie wirklich machen müssen, um einen Großteil des Nutzens von dem Projekt zu realisieren. Und was sind die Fleißarbeiten, die Sie lieber lassen sollten, weil Sie Ressourcen verbrauchen, ohne viel zu bringen. Wenn wir bei dem Zahlenbeispiel von Pareto bleiben, 80-20, für 20% des Aufwands 80% des Nutzens kriegen, das ist viermal so gut wie das ursprüngliche Projekt. Und man kann sich über das Zahlenbeispiel von Pareto streiten, ob das jetzt wirklich anwendbar ist oder nicht, aber ich kenne keinen, der ernsthaft behaupten würde, dass jedes einzelne Teilprojekt genau die gleiche Wirtschaftlichkeit nur in klein hat wie das Gesamtprojekt. Nein, da gibt es Abstufungen. Und diese Abstufung gilt es rauszufinden und das gilt für Sie tatsächlich zu gucken, wo wird denn der Reibach gemacht. Und der zweite Aspekt ist, diese Projekte, wenn sie dann mal aufgelegt sind, auch tatsächlich zum Erfolg zu führen. Dazu gehört zuallererst ein realistischer Plan. Häufig gibt es schon so viel Druck auf den Plan, dass die Pläne von Anfang an unrealistisch sind. Man hat das dann tatsächlich beim, beim Stuttgarter Bahnhof dann auch gemerkt, dass da Pläne unrealistisch gestaltet wurden, um sie erstmal politisch durchzukriegen und ein bisschen Erde zu buddeln. Und dann, wenn sie laufen, kommen die ganzen Überraschungen und es wird teurer und ach ja, so wäre das Projekt nicht genehmigungsfähig gewesen. Das sollte Ihnen nicht passieren. Das heißt, Sie müssen gucken, dass Ihr Plan realistisch ist. Und dazu gehört auch, dass Sie Puffer einplanen. Entwicklungstätigkeit ist Arbeiten im unsicheren Bereich. Wir probieren immer wieder, Neuland zu betreten. Wir probieren immer wieder, neue Sachen zu machen. Und nicht immer probieren wir, die Physik zu überlisten, aber ein gewisses Restrisiko bleibt auch bei sehr übersichtlichen Entwicklungsprojekten. Und dieses Risiko und dieser Puffer, der muss eingeplant, eingepreist werden und realistischerweise muss das Projekt dieses berücksichtigen. Wenn sie das nicht tun, dann wissen sie jetzt schon, dass sie ihre Pläne so nicht umsetzen werden und dass sie schlechtere Projekte und Produkte abliefern werden, als ursprünglich geplant. Der zweite wichtige Aspekt ist, den Projekten die Ressourcen zu geben, die sie brauchen. Und typischerweise passiert das nicht, weil wir Projekte einzeln planen. Ein Projektplan wird im innerhalb des Projektteams aufgelegt und gucken halt nur teilweise nach rechts und links. Und dann werden die Projekte aber im Rahmen eines Portfolios ausgeführt, also mit Schwesterprojekten, die rechts und links laufen und die die gleiche oder ähnliche Ressourcen brauchen. Und das heißt, wir planen ein Projekt einzeln und nachher führen wir es in der Ressourcenkonkurrenz mit anderen Projekten durch. Und auch das führt dazu, dass wir häufig den Faktor Zeit ein bisschen daneben einschätzen. Wir kommen daraus, wenn wir klar priorisieren, habe ich auch schon mal angesprochen, ordinal, also 1, 2, 3, 4, wirklich eine Reihenfolge machen und nicht nur Klassen und dann auch wirklich in, im Rahmen dieser Priorisierung abarbeiten. Das hilft an der Stelle. Aber viel wichtiger ist was anderes. Viel wichtiger ist der Fokus auf den Engpass. Ziel der Produktentwicklung ist es doch, die Zukunft der Firma zu gestalten. Also neue Produkte zu entwickeln, die sie auf den Markt werfen können mit denen Sie die Hoffnung auf neue Umsätze, neue Gewinne, neue Margen, neue Chancen ver verbinden. Also wenn Sie Ziele haben, was Ihren Umsatz, Ihren, Ihren Gewinn, Ihre Marge angeht, dann werden Sie diese ansteuern, indem Sie diese Ziele mit Geschäftsmodellen hinterlegen und diese Geschäftsmodelle hinterlegen Sie mit Produkten oder Dienstleistungen. Hier ist ein Produktentwicklungspodcast, deswegen rede ich nur von den Produkten. Natürlich gibt es das auch an anderer Stelle, aber letztendlich ist es doch so, dass die Produkte gestalten, wie die Firma in der Zukunft aussieht. Und dafür haben Sie bestimmte Ressourcen. Sie haben ein Entwicklungsbudget, Sie haben eine bestimmte Zahl an Mitarbeitern, Sie haben meinetwegen Prüfstände, ähm, Prototypenbau. Alles, was Sie an Ressourcen haben, haben Sie für diese Aufgabe, die Zukunft der Firma zu gestalten. Und das Ziel ist es, mit den Ihnen gegebenen Ressourcen die Firma möglichst weit voranzubringen. Das ist für mich der Kern von Entwicklungstätigkeit. Nicht zu wissen, welcher Radius muss denn wirklich an meinem Gustell sein, sondern was muss ich machen, um die Firma maximal voranzubringen. Und eine von diesen Ressourcen ist knapp in dem Sinne, dass sie begrenzt, was sie schaffen können. Das ist dann der Engpass. Wie gesagt, Betriebswirtschaftler denken gerne, das Geld sei der Engpass und rechnen auch so, indem sie den Nenner in, in ihrem Return on Investern dann auf das Geld beziehen. Häufig ist das aber nicht so. Häufig haben sie... Spezialisten, die sie nicht beliebig kopieren können. Häufig haben sie eine, eine bestehende Infrastruktur für ihre Entwicklung, die sie nicht beliebig vergrößern könnten. Also Nehmen wir das Beispiel einer Unternehmensübernahme und auf einmal ist Geld da, um zu wachsen und die Entwicklung kriegt auf einmal das doppelte Budget. Es kommt jetzt aus einem größeren Topf und es ist nicht schwierig, das Geld bereitzustellen. Nur es ist ja irrig anzunehmen, dass dann tatsächlich auch in dem ersten Jahr, wo das doppelte Budget angezogen ist, auch wirklich doppelt so viel aus dieser Entwicklung rauskommt. Das ist ja Quatsch. Die haben eine gewisse Personalausstattung, die haben eine gewisse Prüfstandsausstattung, die haben eine gewisse Fertigungsausstattung. Da kommt nicht sofort doppelt so viel raus. Und an dem Beispiel sehen wir sofort, gerade bei großen Schritten ist das Geld nicht der limitierende Faktor, sondern der limitierende Faktor sitzt dann ganz schnell woanders. Das ist ja Engpass. Und auch wenn alle anderen Schritte in ihrem Entwicklungsprozess mehr können, schneller können, sie haben einen super Einkauf, der kann die Teile super schnell ranschaffen, wenn die Konstruktion nicht mit dem Konstruieren hinterherkommt, haben beide zusammen nur eine endliche Geschwindigkeit, wie sie neue Teile ins Werk bekommen. Und da dieser Engpass so durchsatzbegrenzend ist, ist der auch tatsächlich die Schlüsselressource, auf die sie achten müssen und auf die sie ihre Projekte zuschneiden dürfen. Das Ziel ist es nämlich, den größten Unternehmenserfolg aus diesem Engpass rauszuholen. Einfach mal ein Beispiel zur Erläuterung. Ich, ich mag dieses Beispiel der Konstruktion, weil Konstrukteure Spezialisten sind, Konstrukteure brauchen relativ aufwendige Arbeitsplätze verglichen mit anderen Wissensarbeitern. Und Konstrukteure, die was von ihrem Fach und ihrem Produkt verstehen, gibt es nicht wie Sand am Meer. Das heißt, wenn sie kurzfristig mal ihre Entwicklungstätigkeit verdoppeln wollten, würden sie sich da sehr schwer tun, kurzfristig doppelt so viele Konstrukteure zu beschaffen. Klassisches Engpass-Thema für viele Firmen, einfach ein gut geeignetes Beispiel. Sie haben jetzt die Wahl. Sie können klassische Produktneuentwicklung machen, wo Sie ein Produkt, so wie Sie es schon kennen, eine Maschine in der Familie, die Sie schon bauen, eine Nummer größer, eine Nummer kleiner, eine Nummer irgendwas, suchen Sie sich was aus. Sie können so eine klassische Produktentwicklung machen und Sie konstruieren pro Projekt hunderte von Teilen neu, und brauchen damit signifikant Ressourcen aus der Konstruktion. Sie brauchen damit signifikant Ressourcen von diesem Engpass. Das wäre ein normales Entwicklungsprojekt. Das ist das, was Sie normalerweise machen. Oder Sie suchen sich ein Projekt aus, das möglichst wenig Ressourcen vom Engpass braucht. In diesem Beispiel möglichst wenig auf Konstruktion angewiesen ist. Sei es, weil es darum geht, Zukaufteile im Preis zu reduzieren, Lieferanten zu verlagern und Sie die Konstruktion, also das Bereitstellen der 3D-Konstruktion für Ihr System, auf den Lieferanten verlagern können. Und vielleicht sogar die, die Pflege in Ihren Stammdaten auf den Lieferanten verlagern können. Und schon haben Sie ein Projekt, das mag klein sein, mit einem vorhandenen wirtschaftlichen Nutzen. Die Zukaufteile werden günstiger, weil sie flexibler werden, von anderen Lieferanten zu kaufen. Und Ihre Konstruktion hat nichts dafür getan. Das heißt, Sie haben keine Engpassressource verbraucht, um einen positiven Betriebserfolg zu erreichen. Oder sie entwickeln ihre Geschäftsmodelle weiter. Beispiel Contracting. Da, wo früher nur Produkte verkauft wurden, werden jetzt Produkte als Teil einer Lösung zwar gebraucht und beim Kunden aufgestellt, aber nicht als Produkte bezahlt, sondern als Dienstleistung bezahlt. Diese Weiterentwicklung von Geschäftsmodellen sind absolut möglich, ohne dass sie irgendwas an ihren Produkten machen. Auch da Engpassressource, Konstruktion überhaupt nicht belastet, trotzdem positiver Beitrag zum Geschäft. Und ich habe das vorhin noch mal genannt und das ist mir einfach sehr wichtig, deswegen wieder, wiederhole ich das noch mal. Auch innerhalb des Projektes können Sie rigoros hinterfragen, was muss wirklich neu konstruiert werden und wo können Sie ins Regal greifen oder auf bisherige Konstruktionen aus anderen Modellen. Es kann ja sein, dass ein Halter ein bisschen zu groß oder schwer ist, aber wenn er die Aufgabe erfüllt, die Sie haben, dann nehmen Sie doch einen Halter, den Sie schon haben. müssen doch keinen neuen konstruieren. Diese Projekte, die ne, Konstruktionsleistungen auf den Lieferanten verlagern, Geschäftsmodelle weiterentwickeln oder einfach wirklich radikal gucken, welche Konstruktionen sind denn im Rahmen von der Neukonstruktion wichtig und welche nicht, haben das Potenzial, Größenordnung mehr Nutzen für ihr Unternehmen zu bringen, aus den gleichen Engpassressourcen als in klassische Produktentwicklung. Und das ist dann auch meine Antwort auf den Einwand, dass man doch unwirtschaftliche Projekte nicht einfach weiterlaufen lassen kann dass man schlechtem Geld doch kein Gutes hinterherwerfen kann. Sie werden die Vergangenheit nicht mehr einfangen. Dass Sie das Projekt so knapp geplant haben, dass Verschiebungen im Terminplan, dass Mehrausgaben in der Produktentwicklung oder Nicht-Erreichen von Kostenzielen Ihr Projekt jetzt so schlecht macht, dass es sich für Sie auf einmal nicht mehr lohnt und Sie das gerne losgeworden werden, da ist viel weiter vorne ein Fehler passiert. Und zwar beim Projektzuschnitt. Sie hätten tatsächlich, die Möglichkeit gehabt, das Projekt viel besser zu planen und eine viel höhere Wirtschaftlichkeit aus dem Projekt rauszuholen. Und wenn Sie dann kleine Verschiebungen im Plan haben, wenn Sie dann kleine Kostenüberläufe haben und so weiter, dann bringt Sie das noch nicht um. Sie werden Ihre Probleme nicht dadurch lösen, dass Sie Entwicklungsprojekte auf halber Strecke wegwerfen. Die Problemlösung für unwirtschaftliche Produktentwicklung besteht darin, dass Sie die richtigen Projekte machen, engpassfokussiert,